Hallo, mein Name ist Christina und willkommen zum ersten Mastery-Video. Wenn du das Intro-Video gesehen hast, weißt du, was das Ziel dieses Videolernzyklus ist. Und zwar wollen wir diese beiden Rechnungen lösen und das werden wir heute machen. Im zweiten Mastery-Video zeige ich dir, wie du mehrere Zahlen zusammen addierst und subtrahierst. Fangen wir an mit 32.893. Plus 63.536. Wenn dir das Addieren schon leicht fällt, kannst du es gleich alleine probieren. Drück dafür auf Pause und kontrolliere im Anschluss dein Ergebnis. Wenn du noch etwas Hilfe brauchst, machen wir es einfach zusammen. Das ist gar kein Problem. Wir schreiben die beiden Zahlen wieder Stellenwert richtig an und machen einen Rechenstrich darunter. Wir müssen wieder etwas Platz zwischen dem zweiten Summanden und dem Rechenstrich machen. Wenn du willst, kannst du wieder ein Plus vor den zweiten Summanden setzen, damit du genau weißt, was zu tun ist. Wir beginnen mit den Einerstellen. 6 plus 3 ist 9. Deswegen ist die Einerstelle des Ergebnis der Neuner. Du kannst natürlich auch wieder 3 Plus 6 rechnen. Das ist ja egal, weil das Kommutativgesetz gilt. Das heißt, du kannst von oben nach unten rechnen und von unten nach oben. Ich rechne jetzt immer von unten nach oben. Jetzt schauen wir uns die Zehnerstellen an. 3 plus 9 ist 12. Wir sind jetzt in der Zehnerspalte, das heißt, es sind 12 Zehner. 12 Zehner bestehen aus einem Hunderter und zwei Zehner. Das heißt, die 10er das Ergebnis ist der 2er und den 100 er müssen wir in die 100 er Spalte schreiben. Jetzt schauen wir uns die 100 er Spalte an. Den 100 er von vorn müssen wir mitnehmen. 1 plus 5 plus 8. Das ergibt 14. Jetzt sind wir in der 10er Spalte. 14 Hunderter sind ja auch 1000er und 400er. Deswegen ist die 100er-Stelle das Ergebnis der 4er und der 1000er kommt in die Tausender spalte Jetzt schauen wir uns die 1000 spalte an. Der 1000er kommt mit 1 plus 3 plus 2, ergibt 6. Deswegen ist die 1000 stelle das Ergebnis der 6 Jetzt schauen wir uns noch die Zehntausender-Spalte an. 6 plus 3 ergibt 9. Deswegen ist die Zehntausender-Stelle das Ergebnis der 9er. Daraus folgt, dass das Ergebnis 96.429 ist. Wenn du es allein gerechnet hast, super. Und wenn nicht, ist das gar kein Problem. Du kannst dir das gerne noch einmal anschauen und die ganzen Rechnungsschritte nachvollziehen. Weiter geht's mit der Subtraktion. Wie viel ergibt 79.776 minus 135? Wenn du willst, kannst du diese Rechnung alleine lösen und am Ende schauen, ob dein Ergebnis stimmt. Wenn nicht, machen wir es einfach zusammen. Wir schreiben die beiden Zahlen. Zuerst stellen wir es richtig untereinander und machen einen Rechenstrich darunter. Da wir subtrahieren, brauchen wir das Minus, nehmen wir Subtrahenten. Wir haben zwei verschiedene Subtraktionsverfahren kennengelernt, und zwar das Ergänzungsverfahren und das Abziehverfahren. Ich benutze heute das Abziehverfahren. Fangen wir an mit den Einerstellen. 6 minus 5 ergibt 1. Deswegen ist die Einerstelle des der 1 Dann schauen wir uns die Zehnerstellen an. 7 minus 3 ergibt 4. Deswegen ist die Zehnerstelle des Ergebnisses der 4er. Nun schauen wir uns die 100 er Stellen an. 7 minus 1 ergibt 6. Deswegen ist die 100er-Stelle des Ergebnis der 6er. Der Subtrahent hat keine Tausenderstelle stelle mehr und auch keine 10000 stelle mehr. Das heißt, es wird nichts mehr abgezogen. Daher kommt der 9er vom Minuenden in die 1000 des Ergebnis und der 7er von der 10000 stelle kommt in die 10000 des Ergebnis. Daraus folgt, dass 79.776 minus 135 gleich 79.641 ergibt. Nun zeige ich dir eine Subtraktion, die etwas kniffliger ist, und zwar 43.025 minus 8.436. Wenn du willst, kannst du es zuerst alleine probieren und schauen, was dir rauskommt. Wenn du dich noch nicht so sicher fühlst, machen wir es einfach zusammen. Das ist gar kein Problem. Wir schreiben die beiden Zahlen zuerst stellen wir es richtig untereinander und machen einen Rechenstrich darunter. Da wir subtrahieren, brauchen wir das Minus neben dem Subtrahenten. Ich wende bei der Rechnung jetzt das Abziehverfahren an und fange an mit den Einerstellen. 5 minus 6 ist in natürlichen Zahlen nicht lösbar. Deswegen brauchen wir uns einen Trick von Basic 2. Wir haben im Minuenden zwei Zehner stehen. Ein Zehner besteht aus 10 Einer. Das heißt, ich kann zu meinen fünf Einern einen Zehner dazuschreiben und streiche dafür einen Zehner weg im Minuenden. 15 minus 6 ergibt 9. Deswegen ist die Einerstelle das Ergebnis der Neuner. Jetzt schaue ich mir die Zehnerstellen an. Ich habe noch einen Zehner im Minuenden, das heißt 1 minus 3. Diese Rechnung ist in natürlichen Zahlen wieder nicht lösbar. Deswegen brauchen wir wieder unseren Trick. Ich habe Minuenten aber 0 Hunderter. Dafür habe ich 3000 er 3 er Tausender. 3 Tausender sind ja auch 30 Hunderter. Das heißt, wenn ich einen Hunderter zu den einem Zehner dazu schreibe, habe ich im Minuenten noch 29 Hunderter. Das 29 Hunderter sind 2000 er und 9 Hunderter. 11 minus 3 ist lösbar und ergibt 8. Deswegen ist die 10er Ergebnis der 8er. Jetzt schaue ich mir die 100er Stellen an. Ich habe 900 Aminowänden am minus 400 Times Subtrahenten. 9 minus 4 ergibt 5. Deswegen ist die 100er Ergebnis der 5er. Jetzt schaue ich mir die 1000er Stellen an. 2000 Aminowänden minus 8000er im Subtrahenten. Diese Rechnung ist in natürlichen Zahlen wieder nicht lösbar. Deswegen brauchen wir wieder unseren Trick. Ich habe vier zehntausender Minuenden. Das heißt, ich nehme einen Zehntausender und schreibe zu den Zweitausender dazu. Wenn ich das mache, muss ich aber einen Zehntausender wegstreichen. Das heißt, ich habe noch drei Zehntausender-Minuenten. 12 minus 8 ergibt 4. Deswegen sind tausendisch das Ergebnis, der 4 In der 10000 10 er Spalte habe ich nur noch den Dreier vom Minuenden und ich ziehe nichts mehr vom Subtrahenten ab. Deswegen schreibe ich den Dreier einfach in den 10000 er Stelle das Ergebnis. Und daraus folgt, dass das Ergebnis 34.589 ergibt. Wenn du dich jetzt fragst, wie du mehrere Zahlen addierst und subtrahierst, schau dir das nächste Mastery Video an. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und freue mich, dich bald wiederzusehen. Bis bald. Tschüss.